In diesem Tutorial wird die Aktivität Abstimmung vorgestellt. Mit der Lehrende ein schnelles, kursweites Meinungsbild ihrer Studierenden einholen können. Zu Beginn aktivieren Sie die Bearbeitungsfunktion mit Bearbeiten einschalten. Klicken Sie in einem Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster wählen Sie Abstimmung, und klicken dann auf Hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen Namen, wie etwa Ihre Meinung ist gefragt. Danach tragen Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel Stimmen Sie bitte ab, welcher Vorlesungsinhalt kommende Woche vorgetragen werden soll. Im Abschnitt Optionen stehen Ihnen drei Einstellungen zur Verfügung. Mit dem ersten Parameter Änderung der Auswahl erlauben definieren Sie, ob Studierende nach einer bereits erfolgten Abstimmung ihre Meinung ändern dürfen. Mittels mehr als eine Auswahl erlauben können Sie einstellen, ob Studierende zu mehreren Abstimmungsoptionen ihre Stimme abgeben können. Mit dem dritten Parameter Anzahl der Antworten bei den Abstimmungsoptionen beschränken, können Sie weiters einstellen, von wie vielen Studierenden überhaupt eine Antwort gewählt werden kann. Diese Option ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn die Abstimmung zur Aufteilung von Seminarthemen genutzt wird. Tragen Sie danach die möglichen Antworten ein, zum Beispiel Prozessoren, Softwarearchitekturen, und Usability Engineering. Unter dem Abschnitt Verfügbarkeit können Sie den Zeitraum der Abstimmung definieren. Klappen Sie nun den Abschnitt Ergebnisse auf. Mit dem Parameter Ergebnisse veröffentlichen legen Sie fest, ob und in welcher Form Studierende die Ergebnisse der Abstimmung erfahren. Um die Ergebnisse direkt nach der jeweiligen Abstimmung anzuzeigen, wählen Sie den Eintrag nach eigener Stimmabgabe. Hierbei wird der Parameter »Ergebnisse anonym darstellen« aktiv. Der Eintrag »Ergebnisse ohne Namen« signalisiert, dass die Abstimmungsergebnisse für Studierende anonymisiert werden. Um den Erstellungsprozess der Abstimmung abzuschließen, Klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Die Abstimmung wurde erfolgreich durchgeführt und Sie bekommen eine Vorschau zu sehen. Rechts oben können Sie stets erkennen, wie viele Studierende bereits abgestimmt haben. Über das Zahnradsymbol können Sie bei Bedarf die soeben gesetzten Einstellungen wieder ändern. In der Zwischenzeit haben Studierende abgestimmt. Sie können auch selbst abstimmen. Markieren Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf Meine Auswahl speichern. Die Balken bilden die Verteilung der Stimmen grafisch ab. Sehen wir uns die Stimmabgaben an. Dazu klicken wir rechts oben auf den Link Vier Antworten zeigen. In dieser Ansicht sehen Sie nun die Namen der Studierenden in den jeweiligen Themenspalten. Sie können erkennen, dass das Thema Prozessoren mit einer Stimme voranliegt. Weiters können Sie hier die Abstimmungsergebnisse in unterschiedlichen Formaten herunterladen und gegebenenfalls im Namen der Studierenden abstimmen. Markieren Sie in der Spalte Nicht abgestimmt die Checkbox jener Studierenden, für die Sie die Stimmabgabe machen möchten. Im Dropdown-Feld wählen Sie nun das gewünschte Thema aus. Die Ansicht wurde automatisch aktualisiert und Sie sehen das neue Ergebnis. Wenn Sie umfangreiche Abstimmungen durchführen möchten, empfehlen wir die Aktivität Feedback. Das Video-Tutorial Feedback verwenden zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Funktionen dieses Moduls.